Ein paar Änderungen und Verbesserungen zur Datenbankvorlage Qua-Hilfe. Zum einen muss ich den Qua-Code nicht mehr händisch einfügen, sondern hier mit einem Klick wird automatisch ein Code aufgerufen, der einen Link enthält, der direkt dann zu dieser Seite führt. Diesen Link kann ich anzeigen lassen oder dann auch kopieren und in ein Arbeitsblatt zum Beispiel einfügen. Die Schüler scannt diesen Code und landet dann direkt hier bei dieser Hilfe. Als Lehrkraft kann ich dann bis zu zwei Hilfen hinzufügen und diese auch benennen. Also ich kann ja sagen, das hier soll Karte heißen, bin ich in der Karte ein und dann hier vielleicht noch eine Erklärung. Die Schüler kann sich das dann angucken und dann natürlich auch die Lösung. So, ich kann hier generell diesen Eintrag freigeben oder nicht und ich kann natürlich auch einstellen, ob die Lösung angezeigt werden soll oder nicht. So, Die Listenansicht ist jetzt auch hier verschlankt worden, ich habe jetzt nur noch Thema bzw. Aufgabe, komme hier mit einem Klick und wenn ich hier nur eine Hilfe angegeben habe, wird auch nur eine angezeigt, in diesem Fall ist es hier ein Video, das ich dementsprechend hier auch abspielen kann.